Nur auf den wechseln und dann oh, Ich erschieße dich gleich. Du bist Rollenspringer. Du nimmst die Rolle an, die wir brauchen. Ich will aber ein Fallschirm. Das kriegt auch? Nee, ich hab nur die 100... Also die 120 für uns äh, alle. Du bist... Oh, was war das? Du bist für uns noch der Pilot, also musst du auf 120 So, gehen. Leute, sammeln! Leute, bitte Konzentration gerade. Mit hat er gesagt. So! Alter, folgt ich Audi heute noch einer. <lacht> so, Leute, ähm, wir haben ja, so seit einer guten ja. halben bis dreiviertel Stunde eine Geiselnahme in Georgetown gemeldet. Polizei ist schon da, hat abgeriegelt. Wir haben auch schon Scharfschützen auf den Dächern platziert, die den Compound, wo die Geiselnahme vor sich geht, zumindest soweit weit ähm, sichern und unterdrücken, dass alles, was die Scharfschützen im Blick haben... Zumindest von der Landseite her. Wir wissen, dass es clear ist. Allerdings ähm, gehen wir im Hotel noch von mindestens zwei Geiseln aus. Das sind Geschäftsmänner. Werden vom Syndikat festgehalten. Forderungen sind noch nicht klar formuliert. Das klingt bisher nur nach generischem Geschwafel. Ähm, das Dach des Hotels ist ebenfalls klar, weil es in Sicht der Scharfschützen ist. Ich will, dass ihr vom Dach kommt, das Ding schnell und sauber cleart und mir die zwei Geschäftsmänner lebend hier zurückbringt zur Basis und dort abladet. Ähm, habt aber bitte trotzdem einfach mal zwei Leichensäcke mit dabei. Fragen? Äh, Frage. Ähm, ist das Gebäude groß genug für zwei Teams? Sonst würde ich das zweite Team äh, von außen heranschicken. Ja, die Polizei hat auf Bodenniveau schon ordentlich Verluste erlitten, Es gab auch ähm, automatisches Maschinenfeuer, ähm, wird als eher riskant erachtet. Das Gebäude ist sehr, sehr groß. Am Anfang beim Treppenhaus könnte es eng werden, ansonsten, da kann man sich auf die Stockwerke verteilen. Das sollte Gut. das kleinste Problem sein. Ist wahrscheinlich zum Koordinieren das äh, Schwierigste, aber auf dem Dach könnten noch vier Helis landen. Das heißt wir können auch gleichzeitig landen? Ne, oh, das wird nee, er sollte sein. überhaupt kein Problem sein. Gut. Dach ist clear, Fensterseite zum Meer hin kann man nicht sagen, ob die clear ist, weil die Scharfschützen da nicht unterdrücken können. Ansonsten die anderen drei Seiten sind keine, zumindest im Außenbereich zu sehen. Das heißt wir sollten vielleicht über der Stadt fliegen. Von wo ihr anfliegt bleibt euch überlassen. Ja, aber wenn ihr von der Stadt aus kommt, dann sehen sie euch zumindest nicht, hören werden sie euch. Okay. Gut. Folgendes äh, hergehört. Ich hätte gern das Folgendes. Äh, folgendermaßen, die Helis kommen von der Stadtseite. Und zwar hätte ich das hier, äh, schön sauber gezirkelt. Das heißt, Bravos Heli wird zuerst landen, lädt ab, äh, beziehungsweise seilt ab und weg. Danach kommt Alpha und weg. Das erste, das erste Stockwerk übernimmt Bravo. Das zweite Alpha und danach gehen wir von Stück für Stück durch. Fragen. Das erste von oben oder das, äh, das erste von oben natürlich meinst Bravo dann nach dem Absetzen einfach direkt dann rein. Genau, direkt rein. Good. Bitte lasst immer einen hinten, der das Treppen, äh, dass die Treppen immer clear sind. Dass ha. wir zumindest eine äh, Fallback Zone haben. Und bitte tut mir einen Gefallen, Verletzte werden nicht versorgt, bis nicht das, St äh, das Stockwerk frei ist. Ich habe keinen Bock, dass dann, äh, ein Stockwerk halb gesichert ist und äh, es wird versorgt und dann werden wir flankiert. Nein, das Stockwerk wird ständig gesichert. Ja. Gut, Fragen? Nice, nehmt ein Brett dort mit, das wird eine kurze Distanz. Auf geht's! Genau. Äh, äh ETA, ich hätte gerne zwei Die Minuten, weil ich ja bei Heli. dabei, ja? Oder Und irgendwie... Von Alpha? Von Alpha? Und, dann Und wenn jetzt Ja, äh, deswegen frage ich immer, weil manche können mit diesen kleinen Nahkampfdingen nicht schießen. Ja, das Schöne ist eigentlich, dass dieses Visier, das wir haben, eigentlich auch für den Nahkampf ganz gut geeignet ist, weil das es ja durchschalten kannst. Deswegen. Einfach auf dann passt das. Na gut, du hast ja noch das andere, du kannst ja zwei äh, Optiken von deiner Main gucken. Wie? Ich hab nur die eine Optik. Ja, du kannst aber zweimal durch die eine Optik durchgucken und dann immer noch um äh, über das Obere. Ich das hab genau, einfach, ich ja hab Red Dot dabei deswegen. und noch meine Alternative. Ja, mir ist es egal, was du brauchst. Das machst du. Gut. Bravo, dann du ja. Ich bin am Fenster sitzt Gibt kein Fenster Ach, das Ready when you are I'll get to Lied von OPZ? Wiederholen. Lied von OPZ? Hört. Ja, bitte auf den Gebäuden landen. Die Gebäude sind clear und sehr gut belandbar. Beim Abseilen sehe ich eine erhöhte Verletzungsgefahr. So, verstanden. Bravo, du hast es gehört. Wir landen. Äh, Nochmal bitte wo? Landen auf dem Hotel. Nicht abseilen. sagt mir, sobald ihr das Stockwerk erreicht habt, Wir sind im ersten Stockwerk und fangen an mit dem Kieren. was habe ich, hab ich jetzt das Call. So, Wolf bleibt hier, der Rest geht rein. Breacher voraus. die besteht. Ja. Gut, äh, rot übernimmt. Ja, was? wir haben Wolf. Du bist nicht rot. Kreuz clear. Kreuz clear. Ich hake rein. Unser Stocker ist sauber. Ja, Gut, dann versorgt ihn rot schnell. Geht Yeah. Deckung, aufbauen. Deckung aufbauen und ihn versorgen. Ich bin, ja. Bin, bin du? ja, ich bin... Fantasier mich ja. schnell. Okay, wir gehen in ein Ja, dann wir folgen. werden und dann ist gut. checken hier die Räume. So verstanden. Kreuz Auf. clear? muss mal kurz bleiben. Kreuz clear? Nein! Kreuz okay, clear, wieder in den Gang. Seid ihr fertig? Deep down. Deep down, ja. Ich weiß nicht, ich muss noch genäht werden. Ja ja, ja, ja. Bei den Hintertieren, ja. Warum das? Jetzt ja, so du der den ganzen ist, äh, ist? Ich sehe euer Möglichen. Was? Ja, ja, ich sehe euer Ich bringe ihn zurück ins Ja, fertig. Ich bin auch getroffen, aber es geht Ja, ja. Ach, jetzt der Ach, egal. Wenn er dann noch hochkommt, ist halt anders. Gut, dann geht's weiter. Ey, damit kommen wir. Nee, nee, nee, nee, nee, passt schon, passt schon, passt schon, mach ich schon. Hab. Ist wieder da. Boah, uh. ich. Ist wieder da. Junge, warum schmeißt du dich mit dem Kopf in die Kugel? Da ja, hab ich's ja, nicht. Ja, also. So, ja, weiter ja. geht's. Okay. Das ist alles zeigen, gut. Das schenkt nicht rum oder so. Nö. Ja, gut, äh, wenn ihr fertig seid. Ich dann fühlt auf. Ja, dann, ja, dann äh, gehen wir weiter. We'll cool, so, und, und, und, und, und, und wieder hinter dir. Es wurde schon gesagt: Re rot, rot rechts rum, blau links Damian rum. Dann rennt es vor, dann rennt ah, nach vorne und du Wir gehen runter, Stockwerk. Wir gehen zwei Stockwerk. Lead von OPZ. one and two from OPZ So, now I Wir haben gerade mitbekommen, dass beim Funkturm in Georgetown, dem rot-weißen, offensichtlich ein Spotter sehr genaue Ansagen macht, wo sich Polizeistellungen befinden, unsere Sniper und dass ihr Dachzugriff gemacht habt. Frage, können die Helikopter sich den mal anschauen und eventuell ausschalten? Äh, ist wahrscheinlich nicht möglich, wir haben keine Bewaffnung auf dem Heli. In der Leute aufsetzen lassen, die das übernehmen können. Ja, positiv. Soll einer landen? Ich schicke die Autogun hoch. Ja, bitte selbstständig so weitergeben. Äh, Lead von äh, Bravo. Jo Drittes Stockwerk ist jetzt aus, aber wir gehen weiter runter. Eagles von OPZ. Ihr macht weiter. Eagles von OPZ. Eagles, hört ihr? Eagle 1 hier. Äh, Eagle 1, Eagle 2, ich habe einen Auftrag für euch. lande bitte auf dem, äh, auf dem Hotel nochmal. Wir haben einen Auftrag. So, dann Eagle 1, Eagle 2 auch 2 zum Hotel. Dann geben wir uns Service -Dom. Und dann... Ich sehe sie Ebenfalls gerade um die Ecke rum Ah, da hatten wir einmal einen Wo Da oben, äh, den hat ihr hier gesehen, ist der Punkt Ja, das, das ist, ist, das ist Polizei. die Polizei Ja Oh nein, oh mein Gott! Wir machen der. weiter schnell, so folgst es erstmal, ja Stronsaubefrage, Eagle 1, hast du die Anweisung des Chefs auf Dumpen? Da sind Schüsse sind die ja, da? Da... Sorry, Eagles! Äh, wie schaut's aus? Kommt ihr gleich um die Ecke, oder? Äh, Eagle 1 hier negativ. So verstanden. Wir werden jetzt um zwei Funktürme zirkeln und dort potenzielle Spotter ausschalten. Wie lange braucht ihr noch? Äh, Eagle Flight, eine Minute. Sollen wir so verstanden. OPZ bitte die zwei Funktürme, die potenziell äh, belastet sind mit Feinden, auf der Karte verzeichnen. Ja, ob jetzt so verstanden ist, nur ein funk Tom, ist markiert auf Karte So, verstanden Eagle Flight inbound aus Osten, bitte Alpha und Bravo-Teams dementsprechend selektieren Alpha. Ah, okay, beide Teams sind, glaube ich, wieder ready Bravo, seid ihr schon wieder ready, oder? Äh, Bravo hat gerade noch ein paar Probleme Okay, dann bleibt drinnen, äh, Alpha wird die Helis besetzen. Mhm. Das ist ein Dort kreist ihr bitte drum rum. Bravo, Achtung, Heli inbound. Das ist der Heli, der die Geist nach Hause geführt wird. Ja, sobald ich die sehe, gerade noch an einem Mann zu danach gehen wir Wir kommen die Treppen runter und helfen euch mit den Geiseln tragen. Äh, wir kommen euch von Eichhörn entgegen. So, wir starten, wir sichern das Dach. Komm mit raus Ja, eine Geist drin, zwei ist drin, alle weg von Helik. Helik, zwei Mann aufgesetzt an einer Holzfällerlager, Helik, zwei. So, was schreibt die E-Geist zurück zum Hotel? Copy. So, das war's. Ich werde hier jetzt äh, mit 4-1 nach Hause gebracht. Ihr munitioniert euch auf und heilt euch. Wieso nicht? Wieso? Warte, wo ist der Fabi? Äh... Regel äh, 1 inbound Hotel 60 Sekunden. Ich sehe auch keine Verletzungen dort. Inbound aus Nordwest. Das hat automatisch nicht. Okay. Also haben sie das Ding komplett verpissert? Ja, ich ist... Ich... Ja, das, das, das ist noch größt, das ein Das ein okay, Das ist Das da cool also ja. ja. Du bringst jetzt nach Hause. Und So was So, ähm, Igel 2, Stefan, kannst du uns hören? Igel 1, ähm, Kannst du sagen, dass Eagle-2 auf die Frequenz runter geht? Jo, hört! Check! Ich weiß, ich organisiere gerade einen Shuttle. Stefan, wenn du mich hörst, bitte melden. Er ja, ist 45. Probieren wir es. Stefan, kannst du mich auf long Range hören? Ich habe auf 100 umgestellt, jetzt höre ich dich. Nice. Äh, wenn du kannst äh, und ausgeladen hast, hol uns wieder auf dem auf dem Dach ab. Was heißt denn ausladen? Steigen die nicht von alleine aus? Das ist wirklich eine gute Frage, soweit ich weiß nicht. Ähm, in Notfall steig aus und versuch's mit dem mace menü ja, ich versuch's mal, wenn ich leer bin, komme ich zurück zum Hotel, oder? Richtig, so verstanden. So, sexy hexy, Rot, zeig ich euch eure Position ein. Also, ich muss mal meine Brille putzen. Hi. that the start that Ich weiß der zweite Helis. Der ist schon unterwegs. Wir haben keine. Äh, Ach Jana, ja, Wolf? Wolf? Fragt schon mal, das HQ, ob es Neuigkeiten gibt, ob es... Jana, Nein, Wolf? Könnt ihr beiden mich hören? Ja, ich weiß, noch für 100, oder? Ja. Jana? Ja, nee. Wolf, ja. Ähm, das dauert mir zu lang. Ich würde euch zurück teleportieren, wenn es ja nicht zu blöd ist. Oh. Bravo, Schätzchen. Hörst du mich? Bitte? Du kannst gerne uns... Äh, ähm, ihr könnt euch schon mal Brief lassen, lassen und ich schauen, direkt zur braucht, Side ready, okay. direkt wieder zu starten. Dann sag ich für Bescheid. Ja, danke. Äh, für Rolltreffes bei der Basis. Wir haben äh, Subway gefunden. Ähm, stellt sie einfach hin. Eine Rolltreppe. Eine Rolltreppe? <lacht> Die Rolltreppe. Die Rolltreppe direkt von hier bis in die Basis. Einfach so draufgesteckt, wird nie gefangen. Oh, du. eine Quasi. Fabian, ja. äh, dass ja. der also die dann, Munition dann mitnimmt, ja? Jetzt noch geht ja. das. Ich stehe aber jetzt im Hotel. So verstanden, guter Junge. Okay, Leute, Pinkelpause für die, die hier sind. Oh, ich hab Sag und schreibe wahrscheinlich und Pinkberg, Ja? Ich soll mich briefen lassen. Bitte? Ich soll mich briefen lassen. Du sollst dich briefen lassen. Ja, Pinkelpause ist angesagt. Derzeit keine keine weiteren Aufträge. Telefoniert mit euren Liebsten, isst was und solche Sachen. Und ähm, lasst bitte den Politiker nicht gefesselt im Hangar stehen. Los, los, los, los. Kleine Frage. muss er erfahren, des dass sich dem ins Bein geschossen habt. Ja, versorgt ihn mal bitte und Aber bringt ihn bitte in Schatten rein ja, und macht ihm die Fesseln ab Alles klar ja, Wer macht uns heile? Also Eure Medics Mein okay, Medic okay. mal bitte okay. zu der genügend äh, da drin